Melde sich, wer glaubt, einen Partner zu haben, der sich am Morgen überlegt, hm, was könnte ich heute tun, ach ja, meinen Partner ärgern, das wäre eine hervorragende Idee. Also, haben Sie einen Partner, der Ihnen nicht wehtun will als Retourkutsche oder unabsichtlich, sondern einfach nur Lust darauf hat? Schreiben Sie mir, dann schreibe ich Ihnen einen Tipp.